Ich habe ein kleines äh, Déjà-vu, wir haben die Haare schneiden lassen, ja. gute Arbeitsverteilung, selber alles drauf und nichts machen. So, wir sind das zweite Mal, ich habe ein kleines äh, Déjà-vu, ja. <lacht> <Dank>. <lacht> wieder diesen Hubel immer. Video ja. Und äh, wir sind wieder losgefahren aus Tübingen. Die Reise geht weiter. Und ja. es geht weiter. Wir verraten es jetzt mal. Und ihr habt es wahrscheinlich auch schon lange geahnt, weil wir kamen aus dem Süden. Es geht weiter in den Norden. Genau. Wir waren hoch. Erster Stopp. Wieder. Wieder ein Deschwühl. Holland. Wir machen da natürlich auch einen kleinen Zwischenstopp, in Zwischenstopp? Zwischenstopp <lacht> bevor es dann echt weiter hoch, hoch geht. Skandinavien, here we come. Ja, jetzt ist die Frage, haben wir alles? Ja, genau, ich nicht ich immer wenn man wegfährt, jetzt kann man auch umdrehen, alles gedanklich mal durchgehen. Da liegen Boards, die haben wir wieder reingenommen. Der Bus ist recht voll auf jeden Fall. Der ist voll. Und man kann unterwegs auch eigentlich alles bekommen, falls man mal was nicht hat. Ja. Das denke ich auch. Essen haben wir vorbereitet. Ähm, wir können ja nicht kochen jetzt unterwegs nee. und dann äh, füttere ich dich später. Hammer. Ja. ja. Schön. Also gute Fahrt ab nach Holland. Ja. Wir sind ein paar gute Kilometer auf den Autobahn unterwegs. Es ist äh, 7 Uhr abends. Das heißt Abendessen. Okay, gerade an zu regnen. Für. Hast du Hunger? Der Himmel weint, äh, dass wir Deutschland verlassen. Ich habe Hunger, Stimmt. ich habe einen Riesenhunger. Sorry. Du hast Hunger? Großen Hunger. Ich glaube, wir müssen nicht verhungern. Wir haben so eine Riesenschüssel mit Burgersalat gemacht, mit Feta. Quinoa. Ah, Quinoa, es ist Quinoa. Quinoa. Ja, okay, Quinoa-Salat. Ähm, verhungern muss man auf jeden Fall nicht, weil es ist mega viel. Ich muss halt nur ein bisschen salzen und äh, mit Pfeffer noch rein, das sind wir noch vergessen. Das mache ich jetzt und dann äh, schaue ich mal, ob ich es bei dir irgendwie reinbekomme. Ja. Also, guten. Danke. Kochen im Bus. Während der Fahren sogar, ich meine, kochen im Bus machen wir ja öfters, aber während der Fahren. Na ja, kochen, bin ich jetzt nicht mehr. Ah, okay. Du willst ja. noch erzählen, dass du die Strecke hier ganz gut scannst, weil? Ja, weil ähm, wir ja am Anfang zwei Jahre eine Fernbeziehung hatten. Weil mhm. ähm, ich noch bin in Chieven und du in Seeland. Und dann äh, bin ich da öfter mal für drei Tage, vier Tage hochgedüst mit dem Auto. Ja, hin war immer sehr schön. Hin war schön, Da war Musik vor der Kanne yeah. Gute Stimmung. Zurück <lacht> Ja, aber und jetzt ist das Gute, das hin, fahren wir die gleiche Strecke, aber zusammen. zusammen. Hat sich doch gelohnt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also genießen wir jetzt die Fahrt. Ja, aber bei der, bei der, bei der Fahrt, bei der Strecke, da kommen dann immer die alten Erinnerungen hoch, wie man da noch alleine hin und her gefahren ist. Schön. Ja. Und dann stellen wir gleich mal gute Musik auf ja. und dann geht es so weiter in Richtung Norden. Wir sitzen wieder im Auto und wie ihr sehen könnt, warte ich hole die Kappi mal ab, sehen wir und Kate auch ganz ja. anders aus. Wir haben die Haare schneiden lassen. Wir waren äh, kurzer Zwischenstopp in Brabant, das ist die Provinz wo meine Eltern wohnen und da gibt es äh, der Monique, wo wir die. Die, die, Monique, <lacht> die Friseurin, die wir mal am Anfang von der Reise äh, unsere Haare geschnitten haben. Ja, es also, war echt, es ist genau so abgelaufen wie am Anfang von der Reise. Ja dahin, Haare schneiden und jetzt auch wie damals, ähm, ja, fahren wir gerade an der Brausdamm. Genau, es ist ein, rechts ein, rechts? ein großer Décevue. Auf jeden Fall sind wir jetzt, wie Ken sagt, an der Brausdamm und wir müssen hier rechts, das stimmt. Und dann fahren wir ähm, erstmal an der Innenseite von Brausdamm, in Krefelingen und machen da einen Family Tag am Wasser und da freuen ja. wir uns. Äh, schön viel Sonne und Wind ja, Sonne und Family. Ja. Das was Herrlich, es ist noch ruhig, noch nicht so viel Wind, Windschirm steht und meine Eltern haben hier plötzlich gefunden, es ist hier verrückt voll, Himmelfahrt ist immer wahnsinnig voll, schau das an, das ist wie ein Camping hier, komplett voll, hier ist ja noch echter Wassersport, wird groß gefeiert und gelebt und äh, ich glaube, heute Mittag sieht es hier schwarz von der Windsurfer, also das heißt komplett voll. Hey! hey. Herrlich, oder noch wenig Wind, Sonne. Mega. Ja. Hallo, guten Morgen. Hey, Guten Morgen. <lacht> Das Essen vorbereitet. Wir sind äh, am Kochen nach einem ganz ähm, schönen Tag am Wasser. Wir waren auf dem Wasser, haben gewinkt und... Äh, genau, und das machen wir noch immer. Wir genießen die Abendsonne und hoffentlich dann bald ein herrlicher Spaghetti Bolognese. Ne, das wird vorbereitet. Ich bin am Raspeln. Am Meine Cousine, Cousine ja. Flynn, Cousin. Ja, man würde es nicht sagen, aber früher haben wir uns sehr ähnlich gesehen. Also da konnte man es kaum erkennen, wer will es. Mittlerweile kann man es gut sehen. Da werden die Schwiebel gemacht auf jeden Fall durch ihn Und du machst Salat. Ja. Sehr gut. Also wir haben die Aufgaben verteilt. Und dann oh, wow. ich falle was runter. Und dann muss das äh, klappen. Ne? Wie Der Hunger ist auf jeden Fall da. Also. Super. Dann Machen wir das zu Ende. Genau. If you feel ready. Nu alleen nog het eten. Das Essen noch? Also in ah, ja. Wie läuft hier mit dem, äh, mit dem Spaghetti? Ah, schau, da wird mit Wein gelöscht. Ja. So? Da ist schon ein veganer Hack, äh, Zwiebel, Knoblauch und ablöschen mit Wein. Ja, auf jeden Fall. Ein guter okay. Schluck dadurch. durch. Hoppa, ja. Das sieht doch traumhaft aus. Na, dann können wir auf jeden Fall bald an den Tisch. Ach, herrlich, das ist doch das Campingleben in Holland. <lacht> <lacht> <lacht> echt wel. Ich <lacht> kenne hier, ich oh, das hier so umspartend mit wäre gewesen. Vielen Dank. Danke. Gute Arbeitsverteilung, selber alles rausgeben und nichts machen. <lacht> Hauptsache, das Essen schmeckt. It's getting closer, but it will never down. Here by the ocean, fire is burning, flares in the wind. Over the mountains, I see the moon so. Hey Mom, was machst du da? <lacht> Aber das konnte eigentlich nicht weil Kasi schmeißt einfach den Griff im, voll im, im, im Soße. Nicht bewusst. Nee. Aber Mama macht sauber. <lacht> I have no doubt. I know you really stay. Ja. Also, auf jeden Fall ein ganz schöner Tag. Prost für den Und wenn man am Essen ist, hat man immer einfache Freunde. Dann wissen sie, dass ist immer schnell finden. Papa, hast du gerade Spaghetti weggeworfen? <lacht> ja, ist ja, dann sind sie ja schnell da. Ein herrlicher Tag geht zu Ende. Wir haben sehr ja. lecker Abend gegessen, muss ich sagen. Ja. In der Abendsonne. Das war einfach traumhaft. Das Essen hat gut geschmeckt, die Gesellschaft war sehr gut und die Stimmung war einfach ja. grandios. Sehr also, schön. Das war habt ihr schön. wahrscheinlich auch gesehen auf den Drohnenbildern. Ja. Wir waren schon auf dem Wasser. Ganz einen Tag Sonne, sieht man auch in unserem Gesicht, glaube ja. ich. Wir sind echt braun, ich bin verbrannt auch, wirklich. Ich auch ein bisschen, obwohl Na. wir uns eingeschmiert haben. Ähm, morgen steht wieder so ein Tag an. Komplett Sonne angesagt. Schön mit Family aufs Wasser. Ja, das heißt, ich kann jetzt von was Schönes träumen und dann start's einfach morgen wieder. Herrlich in den neuen Tag. Ja. Wir genießen es wieder im Busle unterwegs zu sein, muss ich sagen. Ja, ab äh, übermorgen startet dann die neue Vlog-Wochen und auch und dann geht es wieder so richtig los, weil dann sind wir wieder zu zweit unterwegs. Genau, echt zu zweit. Freuen wir uns auch wieder drauf. Nach der langen Zeit mit Familie. War auch mega schön natürlich. Aber irgendwann hat man dann auch wieder Lust, sein eigenes Ding zu machen und weiterzugehen. Ja, ein bisschen ja. mehr zweite Zeit auf Reisen. Ja, hat herrlich. Ja. Also. Schön, dass ihr mit dabei wart ja. und, und mit dabei seid. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit einschaltet. Ja. Macht weiterhin einen Daumen hoch und äh, dann sehen genau. wir uns dann wieder. Nächste Woche. Macht's gut. Tag, Tag. Das Licht geht aus. Gute Nacht.